Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge wollten wir ja eigentlich lebende Fregatten uns organisieren. Zwei haben wir auch bekommen und dann sind wir aber, wie auch immer wir das gemacht haben, in einer anderen Galaxie gelandet. Wir können nochmal auf die Galaxiekarte schauen. Wir sind jetzt in Eisentamm. und da müssen wir uns jetzt erstmal einen Planeten suchen, auf dem wir einen Basiscomputer stellen können, damit wir auch wieder zurück in unsere alte Galaxie kommen und wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Dann gucken wir jetzt in dem System erstmal, was da für Planeten sind. So auf jeden Fall eine Raumstation. Vier Planeten, zwei Monde. Dann müssen wir mal schauen. Also hier. Kabel. Oh, das könnten Planet sein. Das ist gut. Fehlen uns ja noch ein paar. Da ist einer. Eno-Kolonie. So einfach wir auch noch nicht. Also müssen wir da auf beide mal landen. Oh, was ist hier noch? Nebliger. Reichhaltig, aber hohe Wächteraktivität. Dann ist hier noch einer. tropischer Planet. Oh, dann könnten wir da eventuell sogar den Basiscomputer hinstellen. Gut. Aber hier drüben fehlt uns noch der eine Mond, der dahinter ist. Also, wie waren das jetzt? Auf so einem waren wir noch nicht. Und auf... dem hier könnte es wieder Deko geben. Und auch nur ein Tier. Fliegen wir jetzt zu dem Xenoplaneten und wenn wir da waren, kurz geguckt haben, was das für einer ist, starten wir wieder. Was ist denn jetzt? Was hat der so dabei? Ah, ein Pilzschimmel können wir mal mitnehmen nicht, dass wir wieder für irgendeine Quest welchen brauchen. Als der Mondwecker, da hinten ist er. Da oben mein. Und dann können wir noch den letzten Mond scannen. Was das für einer ist, ist oh, schon wieder. Ich yes, ist aber was, was? Das für ein System, da. Ist richtig was los? Eine ein paar Meter kann man fliegen. So. Dann nehmen wir von dem die Gamma-Wurzel. Der Kaktusfleisch. Nötigen. Ja, mal lieber mitnehmen. Bei den ganzen Kochsachen da weiß ich noch gar nicht, ob wir die alle benötigen für West oder zum Füttern der ähm, lebenden Fregatten, um die Werte zu ändern. Oder ob wir da Gerichte brauchen. So, dann gucken wir jetzt mal, was eine Xenokolonie mit aggressiven Wächtern ist. Könnt ihr auch gerne mal... Finden. So. Ah, okay, krass. Das hat sich verdächtig nach diesem Riesenbaum angehört. Titanwurmbau. 1300, aber der zeigt. Da. Habitino-Ball. Okay. Sechs verschiedene gibt's hier. Also dann werden wir mal da hingehen. Sowas haben wir nämlich auch noch gar nicht. wir hier nicht durch, was ja, wo ist es denn ah, da hinten? Die Gravitino Bälle lassen wir in Ruhe, sonst kriegen wir nur Ärger mit den Wächtern. Ah, Okay, die sind ja größer. Ah, okay. Aber was jetzt? Oh Gott. Überblick hier verschaffen. Da ist noch einer. Haben wir noch so einen Ball, den wir eben eingesammelt haben? Wir haben ja ein paar mehr. von den Würmern eben getötet? Oh, ey. Wo kam der denn her? Dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber viele von denen. So, fertig jetzt. Da hinten ist noch so einer. Euer Gegenstand. Erfreuliche Brut. Echt jetzt? Wieder welche? Die einen ja ganz schön auf dem Keks. Oh, da ist noch ein Wurm. Uh, der hat noch was fallen lassen. Gleich können. Da ist auch noch was. Nee, schieß doch. Oh. Boah, richtig im Kampf hier in der neuen Galaxie. War auch noch nicht. Richtigen Kampf. ganz schön viele. Noch gar nicht weniger. Boah. Da ist auch noch einer. Der läuft. Boah, Gott. So, einer lebt noch. da Kommt da. Boah, nee, lad doch nach. Gut, der hat aufgegeben. Was ist das denn? Eine Pflanze. Also eben wurde da kurz noch so ein Nest angezeigt. Also. Das haben wir entdeckt, das auch. Also Eben waren hier noch ganz viele verschiedene Tiere. Da ist eine Pflanze. Weil so viele verschiedene Lebensformen gab es hier ja nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die restlichen noch finden. Ich habe sowas sehentlicher Lab geknallt. Da ist einer. Den haben wir schon. Blüsterndes Ei. Welche Flora? Was zum... Ah, der Riesenwurm. Der begegnet uns sehr häufig. Könnten denn die anderen Tiere sein? Ja gut, der Riesenwurm hat zwar einen roten Punkt, aber den kann man irgendwie nicht scannen. Nicht viele Tiere hier in der Nähe. Aber auch kein weiteres Nest wieder scheint. Gut, dann werden wir uns jetzt mal, da vergrabener Vorrat, zu unserem Schiff begeben. Und dann können wir zu dem anderen Planeten. Und noch den letzten Mondscan. So. echt, also das Tier haben wir ja auch. Aber irgendwie keine anderen. Äh, da soll hungernde Ranke. Eben war das aber was anderes. Eben war das so ein Nest. Das ist dann eine hungernde Ranke. Wollen irgendwelche von den... Was ist das? Wir müssen die Beute finden, die er fallen lassen hat. Hat sie nicht schnell... hat er die Beute fallen lassen, ist jetzt die Frage. Oder hat er überhaupt so eine Kugel fallen lassen? Die gehen mir aber auf den Nerven. Nur. Hm. Da ist einer. Da hat noch einer. Oi, oi, oi. Ach, das ist ein Gravitino-Ball. Oh Mist, hat jetzt nichts fallen lassen? Hm. Also War es noch eine abscheuliche Brut? Hier überall. Aber hat der, den wir eben erschossen haben, der große Wurm... So eine komische Kugel fallen lassen. Und wenn ja, können wir die so... Das ist ein Gebäude. Können wir die so sehen. Also ich sehe sie gerade nicht. Kann sein, dass er keine fallen lassen hat. Also hier war der Gravitino bei. Und dann ist... Oh. Ah. scheint nicht so dass wir das wiederfinden aber hier ist interessant weil hier gibt es viele von den von dieser Brut die geben nämlich oh zwei verschiedene -Haut Folio. Fleischige Rolle. Fleischiges Seil. Und abscheuliche Brut. Kann mit Hilfe des Eingeweidesynthesizers aus den Embryosäcken entnommen werden. Gut, das müssen wir aber halten. Da auch keiner weiß, wie man an den Eingeweidesynthesizer kommt. Ist wahrscheinlich noch nicht zum Spielen hinzugefügt. liegt denn hier rum? Ah, das sind diese kleinen Schmetterlinge. Aber dann ist ja gut, wenn wir in dem System einen Basiscomputer hinstellen. Weil es ja sehr leicht dann äh, zu merken, dass hier im System auch ein guter Planet mit dieser Brut ist. Dieser Riesenwurm, ne? So. Also welcher von den nebliger Planet? Das ist der Hauptplanet. Aber wo hat er seinen zweiten Mond? Wir liegen wir in die Richtung. Dann hat sich die neue Galaxie ja schon als sehr nützlich erwiesen. So, das müsste da da sein, oder? Okay, das ist nur ein arktischer Mond. Dann gucken wir uns jetzt hier den verkabelten Planeten an. Hoffen, dass das so ein Anomalieplanet ist. Dann dürfte es hier nur ein Tier geben und ein bisschen Deko davon müssen wir dann wieder was einsammeln ne okay, das ist ein Anomalie Planet so wie das aussieht ja super ich habe den Stein gescannt So. Eins von eins gefunden. Und direkt hochladen. So. Müssen wir nur gucken. Wo ist die Deko? Wird uns hier in der Nähe was angezeigt? Scheint leider nicht so. gefühl da vorne ist irgendwie nicht richtig gerendert oder geladen Lauf. Oder müssen die so aussehen oh. da steht eine pflanze so das Ding lebt. Sieht sehr interessant aus. Also hier sind die Tiere. Sehr viele von denen. Wo haben die ihre Deko versteckt? Müsste es doch auch welche geben, oder? Wir laufen mal Richtung das große lebende Ding. So. Ah, jetzt kommt die Einblendung endlich. Gut. Sechs Planeten haben wir alles. Dann können wir hier die Beere noch mitnehmen. Sieht schlecht aus mit der Deko. Da. Oder ist das sowas? Nee, ne, ne? Schimmel. Aber auch nur zwei Wälle. Aber sie sehen aus, als würden sie leben. Boah, 822 gibt einer. Aber wir sind ja eigentlich hier auf der Suche nach Deko. nicht sein, dass es auf dem Planeten keine gibt. Müsste ja scheinbar auch so eine Kugel sein. Ah, nur Bären. Ein Kupfer. Da ist ein... Oh, da auch. Okay, zwei super nah beieinander. Gebäude. war ah, super Daten. Holungsfehler, Bezeichnung. Okay. Also ich habe schon gesehen, dass auf einem Planeten 1 steht. Wenn man mal durch Zufall eins findet irgendwie. Aber zwei wohnen so, nah beieinander. Dann gibt es hier auch noch in kaputt und in heile. Die scheinen beide heile zu sein. Ich denke mal, das wird später in der Geschichte... Wenn sie es noch erweitern oder so. Da sind bestimmt die Wächter rausgekommen aus ihrer Glaswelt. Region des Planeten Speer. Heißt Speer und liegen Kugeln. Echt mag keine Dekor. Aber jetzt zeigt er uns hier auch Grenzüberschreitung. Das müssen wir uns jetzt aber mal angucken. Ich glaube, hier stehen zwei. Komisch. Das sieht ja aus, als wäre es noch heile. Dreht sich, ist es ganz. Oder das ist später für Raumschiffe. Weil Wir können ja, also zu Fuß können wir nicht durchgehen, so wie durch die anderen Stargates. Dann ist das eins für Raumschiffe, dass man irgendwie per Raumschiff vielleicht aktivieren kann und dann direkt durchfliegen kann mit seinem Schiff zu einem anderen Planeten ja sein. Oder vielleicht verbinden die Galaxien mit dem Schiff dann. Wir stellen uns hier einfach mal ein Weichersignal hin. So. Und da hinten ist ein zweiter. Warum auch immer. Grenzüberschreitung. Ich weiß leider nicht, was das sonst sein soll. Man kann sie auch nicht benutzen. Interessant ist aber nur, dass wir zwei Intakte gefunden haben. So dicht beieinander. Wer weiß, was hier früher gelebt hat. Wahrscheinlich haben sie das benutzt, um Inversionstruppen per Schiffe auf andere Planeten zu schicken. Hm. Gut. Aber keine Deko leider hier finden. Beziehungsweise der Scanner uns absolut keine Anzeige. Werden wir jetzt auf den dritten Planeten, um da einen Basiscomputer oh, ne? hinzustellen, damit wir aus dieser Galaxie auch wieder in die Euclid-Galaxie oh nein, oh nein, oh, oh. Euclid kommen und auch wieder hierher nach Eisen stammen. Eisen Eisentamm. Weil hier war ja ein Ja. Wenn wir jetzt noch welcher das war. So. Wer ja, das? Wir sind zu so nah am Planeten. Ich halt nee da war mit Wächtern. Noch irgendwie einen anderen. Was war das? Geno-Anomalie. Nebliger. Tropischer. Aber wollen wir hin. sehr ja tropisch ist, sieht er ja grau aus. Als wäre er voll bewölkt. wollen wir uns mal an. Was für doofe Stürme da herrschen. Ein Basiscomputer mit dem Portal. Und ein Landeplatz für unser Schiff. Und dass das ist nicht mitten im Basiscomputer spawnt oder so. Und, ah, wir müssen noch auf die Raumstation dann hier, bevor wir in die alte Galaxie zurückgehen. Hier ist mal was los, so... Ich weiß auch nicht, wofür das ist. Man kriegt Unterstützung beim Kampf gegen Piraten. Du könntest du ja mitnehmen und lagern. Vielleicht taugt das für irgendwas. So, aber könnten wir jetzt endlich auf den... Da ist doch ein Sturm, das sehe ich ja von hier tropisch am Arsch. Warum kriegen wir eigentlich nicht mal einen Planeten ohne Sturm? Was zum Banker geht denn hier ab? Der muss ja im Planeten gespawnt sein. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, Sturm löst sich auf. Das wäre ja mal schön. Oh, guck mal, da ist ein fliegender Stein. Wenden wir auf dem fliegenden Stein. Große Hitzestürme. Also unter Tropisch und Regen, der einen tötet, ist aber ein gewaltiger Unterschied. Kann ja jetzt nicht wahr sein. Ist doch schon wieder für einen Arsch. habe wir kein Glück mit Planeten. Und hier ist auch nicht ein Tier. Da ist ein Tier. Eins von zwölf, ja leck mich. Gut, der Planet ist warum auch nicht wieder für einen Arsch. Och nee. fliegen wir zur Raumstation und müssen uns den halt merken. Vielleicht schreibe ich ihn am besten auf oder so das System. Und dann springen wir halt in das System weiter und gucken da. Weil wir müssen zwar nur ein Basiscomputer hinstellen, aber es muss ja nur nicht auf einem Super-Sturmplaneten sein. Wie schlimm ist denn der Nebelger? Wächter, ja, da war ja was. Wenn wir in einer Tour wieder genervt. Ich nenne das System einfach um. das Tor Gut. Tore brut Machen wir das halt so. Und die Raumstation direkt für den Teleportpunkt. Also, sehr schade, dass wir nicht von hier aus wieder zurück in unsere Galaxie können. Also könnten wir, aber es muss ja nun nicht irgendein Schrottplanet sein hier. Und dauert jetzt zwar wieder alles ein bisschen, aber naja. wir haben wir immerhin eine neue Galaxie und so erkunden wir sie direkt ein bisschen. haben wir auch direkt im zweiten System Anomalie-Planeten gefunden, also so, vier Planeten dann werden wir die erstmal abscannen Nuklear, ja also wir haben echt Glück, da ja, wo ist er denn? da hinten. Okay, der ist echt weit weg. Der Meteorit. Rostiger. Und das ist. Oh, ein Oh, Wetten, der ist. Ja, der ist ja von außen schön, wieder gelb. Ich, also. Jeden Planeten in jeder Farbe. Ja, ja. Sensiert. Dann werden wir als erstes dahin. Gucken wir uns den Zensierten an und dann den Paradiesischen, der wahrscheinlich einfach nur eine hässliche Farbe hat, aber dafür keine Stürme. Also wenn wir ein klein wenig Glück haben, dann kommt da halt der Basiscomputer hin. ist der zwar portätschlich, aber soll ja keine Basis werden. Soll ja einfach nur ein kleines Gebäude mit Portal, damit wir wieder zwischen den Galaxien hin und her können. Ja, krass, ich habe keine Ahnung, wo der Fußboden ist. Oh, da. Aber oh, oh, oh, oh, oh. fast schief gegangen. Tödliche Druckschwankung. Es wird immer schlimmer. Ist hier irgendwas? Außer dass der Planet schon wieder umbringen will. Da sind zum Beispiel erstmal Tiere. Die können wir erstmal scannen. Gesundheitsstärkung. Ja, ich brauche keine Sau, ey. Ja, ich habe die Pflanze gescannt. Oh nein, jetzt den Baum. Wenn das viel mal aufhören, sich hinter dem Baum zu verstecken. Nee, okay, jetzt. Oh, geh doch mal. Tiere warum zeigt er mir das an wenn das 400 Uhr entfernt ist wenn ich ja von hier überhaupt nicht scan das scheint unter der Erde zu sein das Tier Schildkröte. Ach, warte mal, die kann man schon wieder nicht... Äh, kann man nicht füttern, ne? Ja, schade. Ja, aber man kann doch schießen. Ein Mini-Hund oder sowas. Also da ist... Ja, aber das ist ja so weit weg. Weiß nicht, was mit dem Scanner los ist. Oh, ja, jetzt da hinten kommen Blitze. Der Letzte hat uns fast getötet, also. Ach oh, ne, wo steht das Schiff? Direkt weg hier. Aus gutem Grund sensiert. So. Jetzt suchen wir den hässlich Roten. Ja, oder gelb, wird ja mal schlimmer. Der das? Der da. Oder? Hm. welcher von beiden war es denn? Ja, da ist es. Dann gehen wir jetzt aber direkt auf die Raumstation. Weil, wenn wir da unten jetzt Portal hinstellen, können wir uns nicht auf die Raumstation nach oben teleportieren, wenn wir den Teleportpunkt noch nicht haben nicht, denn nicht wirklich gelb. Was sollen wir mit einem Planeten, der aussieht wie Weizenfelder? Ey? So, einmal da rein. könnten jetzt auch noch förder lernen, aber das dauert schon wieder alles so lange. Hm. Einfach kurz so Teleportpunkt und dann direkt auf den gelben Haufen fliegen. Aber warum muss der denn gelb sein? Ich hoffe, wenn wir landen, ist er nicht gelb. Ah, doch. Cool. Ja, das ist scheiße gelb. Da ist ein Gebäude. Eine Rettungskapsel mal im Ernst. Was war man damit? Wie kann man so viel Pech mit Planeten haben? Super, wieder so ein gelb-orange Scheiße und nachts leuchtet das Zeug. Ah, wenn man das die Sonne so ändert, sieht man es nicht. Man echt warten, bis es nachts ist. Das sieht aus wie eine Pyramide. Und ja, der da sieht aus wie ein Bär. Übrigens ist es so. Entfernung schon wieder grün, die Scheiße. So. Dann suchen wir uns jetzt hier irgendeine Stelle, die nicht wirklich scheiße ist. Das Spiel will mich schon wieder langsam ein paar Kackarschen. Sehentlich Screenshot gemacht, Der da ist das ganze Spiel wieder abgeschmiert. habe ich hab Schnauze voll von dem Spiel heute. Jetzt wieder mich mit dem Planeten ärgern und jetzt so eine Scheiße. Wir jetzt einfach hier hin, hier ist halbwegs gerade. So. Ja, komm, mach ihn da. Hm, nicht geklappt, schade. Oh, das ist der falsche Teleporter, so Teleporter das Landefeld. Ich weiß jetzt schon in welche Richtung das dumme Ding startet dann. Ja, scheiß drauf, stell so hin. Auch ein Kack. Nicht wirklich, ne? Theoretisch können wir aber noch einen Boden bauen. weg. Du mach doch die Treppe mal nach unten. hallo oh, du Drecks. weiß hier da? Oh, Leck mir am Arsch, ey. Ich war zu Tage will das Tag Spiel einen mit Absicht verarschen. Geschiebetüren gab es hier schon wieder nicht. Ne, Was ist überhaupt Türen? Nur so ein Schweiß, ja. Keine Doppeltür, nichts. Die Bandeil halt offen. fällt mir gerade ein, das Landepad steht ja da drunter. Ja, dann kommt das Landepad woanders hin. jetzt müssen wir probieren, das blöde Landepad da wieder wegzukriegen. So, Landepad ist weg. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen super hässlich Dach und noch hässlicherem Dach. auch nebeneinander. Mensch, ist genass. So. E-förmig, U-förmig, ja, ja. so einfach ein Dach draufsetzen, setzen Computer reinstellen, Teleporter reinstellen, Und dann ab in die andere Galaxie wieder. So. Er kommt dahin. Wieso hört man hier drinnen? Ernsthaft, es regnet im Gebäude. Außen kein Regen. In Regen. Was ist denn das für ein schwaches Dach haben Sie da was geändert? Effekte im Dach oder was? Was zum Henker? Also das Spiel. Ne? Futures am Arsch. Bugs. Alles Bugs. Jetzt regnet sie meinen draußen auch. Katastrophe. es regnet im Gebäude, ist nicht wahr. So, Speicherpunkt. Speichern. Steht hier jetzt Eisenturm dran? Hm. müsste ja eventuell automatisch dran oder nicht? Was denn, wenn wir jetzt in die Raumstation gehen? Aktuelles System. Also, wir haben ja jetzt hier einen Basiscomputer stehen. Da müssten wir eigentlich doch zurückkommen. Also. Die sind alle in der anderen Galaxie. Und das ist im aktuellen System. Okay. Können wir ja die Folge da beenden. Immerhin können wir jetzt zwischen den Galaxien hin und her reisen. Auch wenn wir eine zweite haben, ohne jemals das Zentrum der ersten gemacht zu haben, aber also hingelangt zu sein. Aber naja, das Spiel wird sich schon was dabei denken. Dieses Reisen dauert so lange. Was? Wir sind ja nicht mehr in der Nähe von dem Basiscomputer. Nicht wahr. Fällt mir ein, ich habe oben glaube ich gar keinen Speicherpunkt oder? Aber die Tür. Da, da, da, da, da. habe hier noch ein bisschen umgebaut. So. Könnten ja da noch. Oh nee, warte mal, das ist da? Hier noch ein Speichersignal hinstellen. Das ist nur für alle. So, dahin. Und können alle speichern habe das auch ein bisschen schmaler gebaut dafür höher da sieht man es gut so gut dann sind wir immerhin wieder in unserer euklid galaxie daumen wir nur einmal. Das müsste jetzt da ja angezeigt werden. Also. Duelles System. Ah, Eisentam-Galaxie. Ah, oh, cool. Ah, wir können auch zu den Raumstationen. Notfallübertragungsrepeater. Wir können uns direkt in die noch nicht von uns beanspruchte Siedlung teleportieren. Okay. Das Spiel meint. Okay, dann beenden wir die Folge hier erstmal. Wir haben es ja geschafft, in unsere alte Galaxie zu kommen. Es gab ein paar neue Sachen in der Eisentum-Galaxie. Aber da wir hier ja noch nicht fertig sind. Mal ja, einmal erstmal wieder zurück. Dann, wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.